Hallo und willkommen zurück zu The Wind Waker, an dem letzten Part haben wir wirklich dann alle Schatzkarten nun geborgen, ihr seht es 46 von 46 Schätzen haben wir geborgen und heute wollen wir mit den U-Booten und auch mit den Octalosen oder Oktali weitermachen hier im Spiel, die wir noch besiegen können und ähm, ja, ich würde sagen, ich fange da mal an, ich werde sehr, sehr viele Karten und ich werd, wir werden uns dann gleich sehen beim ersten U-Boot, wo ich noch nichts geholt habe, falls es überhaupt eins gibt. Und damit hallo und willkommen zum ersten U-Boot. Ich habe schon drei U-Boote abgegrasen, und zwar hier bei dem nördlichen Feenkordial, bei der Sichel und beim Flugplatz. Jedoch ähm, habe ich die schon alle gelootet und deshalb sehen wir uns hier als erstes diese, dieses U-Boot an. Und diese, diese ähm, dieses U-Boot habe ich noch nicht. Geloset. und da sehen wir endlich mal den Heldentalisman seine Fähigkeit das ist ja jetzt den ersten Gegner, den wir besiegen hier. Ja, und das ist eigentlich schon zu nahe. ich Schreibe ich nur, wie das dann bei dem bei boss Bossfight aussieht. Wenn man dann mal gegen Gegner äh, gegen, gegen den Boss kämpft mit der äh, mit dem Heldentalisman und sich da mal anschaut. So, jetzt kommen ganz viele Molplen Mo oder Moblen. Ich weiß ja nicht, wie sie genau heißen. Ich glaube, in der Galerie heißen sie irgendwie Mollpläne oder so, aber ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist oder ob es gewollt ist oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal. Stammen wir uns hier mal das Item. Ich bin gespannt, was es hier gibt. Gerade weil das so eine große Tour ist. Das könnte, glaube ich, sogar ein, Schatz, ein Schatzteil Ein Herzteil sein. Was ist hier drin? Und ein Herzteil. Fehlen noch drei weitere stück ja mega nice freut mich ja richtig dass wir ein weiteres herz haben fehlen ja nicht mehr viele von einem Octalus kriegen wir auf jeden fall noch eins wenn nicht sogar zwei und ja wir sehen uns beim nächsten u-boot leute so leute und damit sind wir hier in isla Cassiopeia. hier ist nämlich ein weiteres u-boot ähm, bei isla bomba hier wo ist es ähm, ähm, wo ist isla bomba ich, ich suche es gerade da da bei Eiler bomber gibt es nämlich auch noch ein U-Boot. Das haben wir aber schon ähm, gelootet. Da gab es nämlich dann eine leere Flasche. Und das war, glaube ich, unsere frühe äh, Tasche, äh, Flasche, die wir bekommen haben. Unsere zweite, denke ich mal, war es. Hm. So, weg mit euch allen. Und hier weiß es sicherlich nicht, weil an so ein... U-Boot, kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Komm, geht weg. So. Und wir kommen nach oben. Ist denn hier überhaupt was? Das ist eine viel bessere Frage. Und wir brauchen... Ah, ne. Ich dachte schon, wir brauchen Feuerfall oder so. Und hier waren wir noch nicht. Und dann können wir noch hier ein schönes Item kriegen. Ich bin gespannt, weil so eine große Kiste und es ist ein weiteres Herz. es fehlen uns noch zwei Herzteile und es gibt zwei Oktalus oder Oktali, die, ähm, ich sage jetzt einfach Oktali ab sofort, ähm, die ein Herz geben. Ich weiß zwar nicht, ob ich die schon, ob ich auch nicht schon einfach von mir gekämpft habe, aber theoretisch haben wir die. Haben wir die Hersteile nahezu jetzt alle. Und ja, wir sehen uns beim nächsten ähm, U-Boot. Insofern ist es noch ein weiteres U-Boot gibt, welches wir noch nicht ja, gemacht haben. Also bis gleich, Leute. Oh, da ist einer. Ich habe jetzt, ohne zu lügen, fast 30 Minuten nach dem ersten überhaupt gesucht. Der ist hier bei der Isla Majora. ich glaube ich versuch's mal mit bomben ich glaube es geht einfacher Na, komm schon komm schon triff komm schon der hat auf jeden fall ein herzteil denn alle zwölf augen oktalus haben zwölf haben ein herzteil es gibt zwei Stück also ja Klingt jetzt total krass, aber es sind nur zwei, die so viele Augen haben. Und ich glaube, ich habe noch gar keinen von denen bekämpft. Einen habe ich ja schon bekämpft, das war den, der Octas mit vier Augen. Und zwar für die doppelte Magieleist Und den werde ich natürlich nicht zeigen, aber ich werde euch sagen, wo ihr ihn finden könnt. Da komm schon. Komm schon. Dann ich das untere. Hm. Ich werde mal versuchen, ihn hiermit zu treffen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, um den zu bekämpfen. So. Oh, man braucht mehrere ähm, Schüsse. Mehrere Treffer sehe ich gerade. Na, toll. Hm, hm, hm. So. Da ist er besiegt. Und da ist er einfach da und er verschwindet einfach. Und ja, wie gesagt, ihr müsst ihn ja fotografieren. Das habe ich ja schon mal gemacht. Beim, ich glaube, Vierer. Beim Vier Augen Octalus. So. Und dann. Ja, wir sind noch nicht fertig mit Bergen. Also mit, von den Schatzkarten her. Sind wir ja fertig, aber Bergen müssen wir trotzdem was und zwar... Unser vorletztes Herzteil. Da, da, da, noch eines fehlt. Ja, ah, und wir sind hier bei der Eiler Ursache Okay Leute, ich bin hier bei einem Oktalus, nicht den, den ich bekämpfen wollte. Weil der scheint einfach nicht. Ich habe nachguckt, ob ich nicht vielleicht nicht schon getötet habe, aber andererseits wüsste ich nicht wo ich noch ein Herz kriegen würde, weil ich eigentlich alles bekommen habe, so aber kämpfen wir jetzt den erstmal, vielleicht haben die auch die Dinger hier geendet, die Schätze, der Oktalus, der Oktali hier, könnte sein, auf jeden Fall bin ich hier bei der Ebene spitze und ähm, ich habe es, glaube ich, nicht gesagt, aber bei der Terrainsel kriegt ihr ähm, auch ein... Ähm, ist auch noch ein U-Boot, aber das habe ich ja schon vor einiger Zeit geholt. Also bei C7 muss es sein, bei der Terrainsel. So, schauen wir mal. Also eigentlich müsste hier ein, ja nur ein 100er Rubin sein. Naja, probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt es ja doch. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, wo ich einen Herz dann noch herkriegen könnte. Und es ist ein Orange Rubin, wie ich schon erwartet. Egal, ich schau mal weiter, Leute. So, kann ich was bergen? Hm, hm, hm. Du, du, du, du. Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich echt verarschen. Ich habe auf meiner Liste, eigentlich, ich habe eine Liste gefunden im Internet. Ähm, könnt ihr mal nachschauen auf Zelda Pendium oder so heißt die Seite. Und ähm, dort kann man, ähm, sind alle Herzteile angegeben, 45 Herzteile, glaube ich. Also eigentlich sind es ja 44, aber es gibt ja Änderungen in der Wii U-Version und so. Und ähm, ja, anscheinend ist da irgendwas übernommen worden, was aber nicht so ist. Denn dieses Herzteil hier stand überhaupt nicht in der Liste. Ich habe das jetzt in einer komplett random Liste gefunden, wo sowieso alles falsch ist. Ähm, ja, ihr findet das bei aller Stalagmetica. Also, ist ganz, ganz blöd, Leute, die, die, die Zusammenfassung da, die hat einen kleinen Fehler. Also, dieses Herz auf aller Stelle, könnt ihr nicht kriegen und, ähm, ich muss mal ganz kurz den Controller wieder auf Bio Pro controller stellen, weil ich habe jetzt für diesen Part hier, mh, sagen wir mal, drei Stunden lang aufgenommen. Drei Stunden lang. Das ist ein bisschen sehr beschissen, weil... Ähm, der Oktalus bei der ähm, wo ist es denn bei der Tingle Insel nie erschienen ist ich zeige euch mal ganz kurz wo also der hier der direkt äh, östlich von uns ist der gibt halt noch ein ähm, Herzteil das haben wir aber anscheinend schon bekommen ähm, ja von den wie gesagt wir es ja gesehen von den 12 oktal Octali kriegt ihr einen Herzteil jeweils von den 8er kriegt ihr jeweils ein ähm, Herzteil für 100, also kriegt kein Herzteil, kriegt ihr einen mit 100 Rubinen und beim 4er kriegt ihr die doppelte Magieleiste. Ich habe aber gesehen, dass mir noch eine Tingelstatue fehlt, Leute, und die werde ich noch mit euch holen und wir sehen uns gleich bei der letzten Tingelstatue. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich bin jetzt hier im Draco-Sanktuarium und hole mir jetzt hier noch die letzte Tingelstatue. Ich dachte eigentlich, ich hätte diese schon, aber anscheinend nicht. Auf jeden Fall sind wir hier in dem großen Hauptraum. Und jetzt müssen wir nur warten, bis hier diese große lava weg ist. Aus hat hat getan? Schnell hier rauf und dann hier rein. Und diese komischen Planken hier hochspringen. Dann sollten wir auch gleich schon an der Stelle sein, wo wir. Ähm, die Tingelstatue bekommen. Ich dachte, ey, ich hätte es gemacht, aber anscheinend habe ich das nicht gemacht. Denn die Tingelstatue, die ist hier. Die ist hier in dem Raum. Da habe ich mich ja damals schon gefragt, was soll hier sein. Und ja, wenn man hier eine Bombe setzt, dann findet man hier eine Truhe, die die Tingle Statue beinhaltet. Also im Prinzip die Tingelstatue des allerersten Himmels. Und ja... Also, wie gesagt, ähm, Leute, die Anleitung, die Herzteilanleitung war nicht ganz komplett, also, ja, ich werde versuchen, dass ich das vielleicht mal der Website sage, dass irgendwie der mitteile, dass die das ähm, ändern, weil das ist halt echt frustrier frustrierend für andere Leute. Du hast die Draconia-Tingel-Statue erhalten. Sie fühlt sich etwas warm an. Auf Tingelinsel insel kannst du sie bewundern. Ja, und wie gesagt, ich werde mal gucken, vielleicht ich werde die wahrscheinlich mal anschreiben oder so, insofern das geht oder es selbst irgendwie ändern, weil das ist sehr, sehr frustrierend für alle Leute, die dieses Spiel mit 100% spielen wollen und nicht ewig suchen wollen. Ähm, gerade bei so großen Spielen wie Zelda, wo das alleine 100% komplettieren schon lange dauert, ist es natürlich doppelt nervig. Gerade weil ich zum Beispiel drei Stunden lang damit verschwendet habe, weil dieses Herz dann nicht auf der Liste stand. Also, ja Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Im nächsten Part... Machen wir dann. Ähm, ja, ich glaube, wir machen. Ich weiß gar nicht. Werden wir dann uns weitere Dinger suchen? Also weitere. Ähm, ich werde versuchen, ich Warte, ich muss ganz mal kurz mal gucken. Ich brauche hier kurz mein. Blatt. Mein Dekoblatt. Ähm, ja, ich werde mal versuchen, ähm, im nächsten Part entweder die ganzen Triforce-Karten zu suchen noch fehlen uns ja die drei Stück. Es gibt in dem Spiel nur drei, im Original gab es acht. Hier gibt es nur drei Stück. Und, ähm, ja, Leute. Oder wir werden wahrscheinlich die restlichen, ähm, Leute fotografieren für die Nintendo-Sammlung. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag's zum Schau, euer Rocky.